Ich will dich nie wiedersehen, Mann! Verpiss dich aus meinen Augen! Verpiss dich! Verkauft deine Drogen, Mann! Geh Ach, zu deinem Schlaf und dein Vater! Verpiss ich dich! Ich, ich hasse dich, Mann! Ich will Hier ist mein Traum. Ich hab geblutet für den Scheiß. Verfluche jeden Streit. Wir zwei waren füreinander bestimmt. Füreinander bestimmt. Uh. Bestimmt. Du bist in meinem Kopf wie ein Hollywood-Film. Hab genug mit dir erlebt, um ne Story zu drehen. Mann, ich will kein Wort mehr hören. Es reicht, man. ich schwör, ich bin's leid. Mann, der Scheiß, dieser Streit macht mich müde. Du bist in meinem Kopf wie ein Hollywood-Film. Hab genug mit dir erlebt, um ne Story zu drehen. Mann, ich will kein Wort mehr, mehr hören. Es reicht. Diesen Streit, keinen Turn mehr, Turn mehr. Ich hab kein Turn mehr drauf. Du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf, sag mir wie viele Male, verdammt hab ich dir verziehen Harte Disziplin, denkst du echt, mir fällt es leicht mich von dir zu distanzieren Verdammt, man ich bin clean, runter von dem Kokain, keine Träne mehr Ab heute geh straight auf meinem Weg, alter Lifestyle, Schatz, ich mach Cash nachts um 10 Schnapp mir die und bestell ein paar Kilos, cruise durch Berlin und verteilt's in der Siedlung Du willst diesen Stress nicht, einfach zu hektisch Mein Rap ist mein Leben und die Straße mein Esstisch, muss aufpassen, wem ich hier vertrau Bunker meine Patzen unter meiner Couch und wenn das alles ist, was mir noch bleibt Verdammt ich schweig, denn ich weiß, ich hab alles erreicht Ich wünsch dir von Herzen nur das Beste für dich Doch ab hier trennen sich die Wege Denn ich kämpfe für mich für mich Denn das hier ist mein Traum Ich hab geblutet für den Scheiß Hier verfluche jeden Streit Wir zwei waren füreinander bestimmt Doch was haben wir daraus gemacht? Gemacht denn das hier ist mein Traum Ich hab geblutet, für den Scheiß Hier verfluche jeden Streit Hier zwei waren füreinander bestimmt Doch was haben wir daraus gemacht? So viel Krisen, so viel Hass Sag's mir! Was haben wir daraus gemacht, hä? Nur Scheiße! Jeder sein eigenes Ego, hä? Jeder weiß es besser Du dein scheiß Rap -Man. Rap -Man. Ob zusammen oder auseinander, wen interessiert das Mann? Wir haben uns verhalten wie Kids auf dem Spielplatz. Du willst ein Mann, ich bin Rapper, seit ich 13 bin. Reiß dich zusammen, wer schiebt dir den Film? Ich bin anders als der Rest, krass, kalt, konsequent. Ein Mann, der alle steckt, mit Verstand und Patent. Ich leb für meine Vision, hab Pläne und will Millionen. Verdreh mir nicht meine Worte im Mund, um mehr aufzudrohen. Weil du mehr von mir verlangst, der Schmerz macht mich krank. Mein Herz ist kristallklar, wie ein Diamant. Rede nicht von mir, als wenn ich der Böse wär. Nur weil du Allein in deiner kleinen Welt verkehrt ich, ich hab ohne Ende missgebaut Doch bisher noch keiner Frau ins Gesicht gehauen Genau deshalb trifft dich der Sound Recorder fast ein Album in der Woche allein Seitdem ich wieder sauber bin, ist die Sonne am Schein Du stamm. bist, du Für bist, du meine bist du? kopf wie ein Hollywood-Film Hab genug mit dir erlebt, um eine Story zu drehen Mann, ich will kein Wort mehr hören der Scheiß, dieser Streit macht mich müde. Müsste meine Kopf hier in Hollywood film Hab genug mit dir erlebt, um eine Story zu drehen. Weil ich will kein Wort mehr hören. Es reicht, man ich hör, ich bin's leid. Hab auf diesen Streit keinen Turn mehr. Turn mehr. Turn mehr Ich hab keinen Bock mehr auf dich.